Du bist kein Freund der Assassinen. Du bist kein Freund des Waldvolkes. Kein Freund der Nomaden. Kein Freund des Volkes von Nordmar. Kein Freund der Orks. Kein Freund der Rebellen. Du wirst hier als Mörder gesucht. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich vertraue dir nicht. Du kleiner Hosenscheißer gehst mal besser wieder an deine Arbeit. Hör sofort auf damit! Lass mich raten. Kein Ärger, sonst gibt's aufs Maul. Noch ein Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Ja? Was denn? Ein paar Gewürze, ein wenig Rühren. Da hast du dir ja was vorgenommen. Das muss ab und zu mal gedreht werden. Das ist zu schwer für mich. Bringe deinen Geist in Einklang mit deinem Körper. Konzentriere dich auf deine Atmung. So beherrscht dein Geist den Körper. Er bringt ihm Ruhe und heilt ihn. Danke. Das wollte ich hören. Gut. Gib mir das Zepter, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Ich glaube dir kein Wort. Ich fürchte doch. Und hast du mir noch etwas zu sagen? Der Druide Runak ist tot. Verdammt. Jetzt rauche ich mir erstmal was zur Entspannung. Das ist ja ein Witz, oder? Zeit zum Rauchen. Du kennst Zuben? Nein. Zuben ist tot. <lacht> Mörder! Darüber muss ich erst noch nachdenken. Ich ruhe mich ein wenig aus. Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Stirb! <lacht> ja! <lacht> Was zum... Hast du was geraucht? Ja! Ach, manchmal fühle ich mich so müde. Für den König! Der König ist tot. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Aber du hast ihn abgerichtet. Nein. Wenn du meinst. Erstmal was rauchen. Du hast schon genug geraucht. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ja, ja.